Warum zurück du wohl Schild? Hier geht irgendwas ab. Hallo, Michael. Dein Sieg über Roya war echt beeindruckend. Gut gemacht. Damit hättest du dann auch die arena Challenge abgestanden. Das kann ich dir nur gratulieren. Das müssten wir eigentlich feiern, aber dafür bleibt uns leider keine Zeit. Das ist nämlich so... Ja, ich komme mal. Was ist los? Erklär's mal. Dieses Licht über Cloud City ist nichts anderes als die Fenster aus der Legende. Dasselbe Phänomen wie damals also als unzählige gigantische Pokémon in Gala wüteten und beinahe die gesamte Region in Schuss und Asche gelegt hätten. So ist es. Wie wir wissen, ist das dynamax phänomen nur durch die Energie der in der Gala-Region eingeschlagenen Wohnstände möglich. Aber wir Menschen sind bisher leider nicht dazu in der Lage, diese Energie zu kontrollieren. Doch das könnte sich ändern, wenn wir mehr über die zwei legendären Helden wissen. Das Schwert und der Schild aus der Legende... Sanja, Liebes, der Moment ist gekommen. Bitte nimm meinen Kittel. Was? Ist das nicht auch ein bisschen zu früh, Oma? Wait, what? Kann man auch falsch verstehen. Ich bin doch noch gar nicht mit meiner Forschungsarbeit fertig. Und genau deshalb sollst du ihn jetzt haben, damit du deine Arbeit gut zu Ende bringst. Was? Oh. Oh. Damn, girl. Jetzt bist du Professor ja. Danke. Löse das Rätsel um die zwei legendären Helden, die ein Staler vor der finsteren Nacht bewarten. Finde heraus, was wirklich hinter dem Schwert und dem Schild aus der Legende steckt. Das werde ich, Oma. By the way, warum hat sie auf einmal äh, äh, nur so ein... naja, na ist ein wenig freizügiger als vorher, okay? Wie auch immer das zustande kam. Ich will unbedingt sehen, wie du oder Hop gegen Delian kämpft. Aber überlass den ganzen anderen Kram ruhig mir und geh nach Score City, okay? Los ab zum Bahnhof, der nächste Zug fährt bald ab. Ach jetzt müssen wir doch zum Bahnhof. Also yes. Okay. Interessant. Dann können wir doch nochmal mit allen Bahnhöfen sprechen. Das machen wir jetzt im Jahr. Das ist jetzt mein Ziel. Egal, was ihr sagt, das mache ich jetzt. Punkt. Ach so sie den muss ich dann das um, umtauschen. So trainieren soll ich wirklich? Muss ich wirklich trainieren? Ich habe keinen Bock. Ich will jetzt aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen, bis ich die Hauptstory durch habe. Lange wie eigentlich heute aufnehmen, aber oh, mal schauen. der yeah. oh Gott, das Spiel lag. Oh damn. Nice. Alle feuern mich an. Super. Und hier gibt es auch Köche. Hier gibt's alles irgendwie. Ich lebe um zu essen. Ich werde nicht ruhen, ruhen bis ich alle Restaurants und sämtlichen Bahnhöfen gar das ausprobiert habe. Okay. Äh, was? Hey, ich mal, warte, Michael. Ich habe Roll besiegt. Alles, was ich brauchte, war eine gehörige Portion Selbstvertrauen und zack, geschafft. Oh, wir kämpfen, oder? Im Gegensatz zu deinem Bruder bist du eine echte Quasselstrippe, Kleiner. Oder du hast dir von dem Drachenorden erkämpft. Hast dir von mir den Drachenorden erkämpft? Daran lässt sich nicht rütteln. Dein stürmischer Kampfstil hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Hör gut zu, ihr zwei. Wenn Ich will sehen dass ihr beim Champ Cup alle aus dem Weg räumt und sich einer von euch einen Showdown mit Deon liefert. So machen wir das. Ich bin natürlich der Favorit und gleich dahinter folgt Maike, meine direkte Rivalin. Ich lasse es ordentlich krachen und ich werde alles anwenden, was ich im Kampf mit dir gelernt habe, Roy. Oh, Maike, unser Zug ist da. Ist er das? Ich wollte mich umsehen, aber durfte ich anscheinend nicht. Tja, ist dann manchmal so. Weiß nicht, vielleicht mache ich das also noch. Mal schauen. Süß. Scar City, da sind wir bald. Ich will mir so viele Sachen ansehen wie möglich. Da gibt es riesige Türme und die Monorail. Und natürlich das Score der Stadion. Dort liefern wir beide das coolste Match aller Zeiten, klar? Ganz klar, nein, die ganze Welt wird uns zu sehen und staunen. Äh, okay, warum stehst du jetzt auf? Hallo? <lacht> oh, Wo wir sind angekommen, wie es scheint. Wie sehr rote Zähne wohl aus, wenn der Schnee komplett schmelzen würde? Bitte? Schnee, <lacht> bitte? Ich könnte das den ganzen Tag lang machen. <lacht> <lacht> Warum finde ich das so geil? Oh Mann, was ist los bei mir? Wir sind in Score City, Leute. Score City. Obwohl wir sind noch gar nicht da. Oh. Da werden wir Runde 10. Wow, schau dir nur diese Wände an. Äh, die sind alle aus Schnee und Eis. Die Wimmel sind ja nur so von Eis-Pokémon. geht geht's um alles oder nichts. Wenn wir gut genug für den Champ Cut sein wollen, müssen wir ordentlich oh, ranklotzen und uns so richtig ins Training hängen. Aber ich glaube fest an mein Team und natürlich auch an mich selbst. Wir packen das. Okay, ich setze mich dann schon mal ins Vergnügen. Wir sehen uns am Eingang von Skull City, ja? Okay. Ich hoffe wirklich nicht, ich muss trainieren. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal, bevor ich den Champ mache, das nachschauen. Oh, Petsnief! Petsnief! <lacht> Oh, warum steht es jetzt? Warum hat es die Arme so ganz vorne? So kenne ich Petznief gar nicht. Und ich habe das Gefühl, der Schnatter ist viel größer geworden, viel dicker. Kann das sein? Vorher war er noch viel kleiner, oder nicht? Aber Petznief ist so süß. Es wird später zu so einem richtigen Killer-Pokémon. Siberio, glaube ich, heißt das. Das ist so krass geil. Da, da, da, da, da. Hi. Da kommt ein Pokémon? Nein? Okay. Schneebedeck ist ein sehr cooles Pokémon, by the way. Was ist Habe ich jetzt gerade richtig gelesen? Schneebedeck ohne C? Schneebedeck? Auch ohne T? Mein Leben ist eine Lüge. Das Ding heißt. Schneebedeck. Und ich habe sie all die Jahre nicht gewusst. Das verwirrt mich gerade voll. Mein ganzes Leben lang dachte ich, das Pokémon hieß anders. Und mein Leben ist eine Lüge und ich bin nur ein Schatten meiner selbst. Na, Warum stirbt es? Bitte! bitte. <lacht> Dieses Spiel ist einfach zum Kotzen. Das wird beide mir zum Rex Blizzard, das Vieh hier. Für die, die es nicht wussten. Bitte, bitte. Ja komm, lass mal. Ich wollte nur noch mal den Schrei hören. Bitte, bitte. <lacht> oh, Galapanthimos. Hallo, was geht? Ähm, es ist ein sehr besonderes Pokémon. Das hat... Hat es eine Giga-Dynamics-Form? Ich habe mal irgendwas davon gehört, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß es nicht, ob das auch so stimmt. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ob ich überhaupt trainieren soll oder nicht. Kommt mir jetzt überhaupt nicht vor, dass ich trainieren muss. Nein, am Ende noch. Oh, du ekelhafter. Warte, schlaf ich überhaupt? Die Augen sind einfach nur vergraut worden. Wow, echt faul. Komm, jetzt da irgendwie ein Ball. Ey, würdest du mich verarschen? Nein, keine Attacke. Werfst jetzt im Ball? Warum bleibst du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, jetzt du, drin. du, du, bitte. du, du, du, du, du, Ich du, du, du, du, du, du, du, du, So. dann halt nicht. So, aber hier kann ich noch mal Bälle kaufen, ne? Ja. Nice. Dann sortieren wir kurz unsere Bälle, würde ich sagen. Äh... Darf man überall. Äh, wie kann ich das denn? Hier sortieren. Hab ich richtig gemacht? Nice. Gut. Also ich wollte noch. Ähm Wecker. Habe ich keinen Wecker? Als ob ich keinen Aufwecker habe. Er oh, ja, nähert nicht zurück. Ähm, dann, dann, machen wir es anders. Dann machen wir. Äh, ich habe einen Hyperheiler, dass ich ein Hyperheiler ein und dann setze ich super äh, Supertrank zwar mal ein oder nur einmal reicht auch schon. Okay, so bald geht es zum Ende. Und oh, für nein, nein, warum folgt mich das? Nein. Gibt es hier irgendwo verletzte Pokémon? Ich bin ein Arzt, ich kann dir helfen. Okay. Der Ink Mensch, Ingi, was machst du hier? Ein Gardevoir. Ist aber kein sehr schneehaftes Pokémon. Nur weil es etwas leicht weiß ist, heißt das nicht, dass das Typ Schnee ist. Das ist vielleicht etwas Hacken, ja? Aber ist trotzdem kein Eis-Pokémon hast du überhaupt Eis-Attacken? bin mir da gar nicht mehr sicher und hast da voll viel Damage gemacht Digga, was soll ein der und BAM nice Wow, wie kann das sein? Jetzt ist mein eigenes Pokémon verletzt! tja passiert. ein starker trainer wie du hat sicher schon viele verletzte bummung gesehen das muss hart sein ja schon oh gott oh, wie cool es aufgebaut ist und dann spawnt da war so ein mensch hey was geht also ein trainer was kämpfen man sollte sich auch an die dinge halten die man auch bewältigen kann das gilt besonders für bergsteiger jedes risiko ist ein risiko zu viel okay Arsch Mit seinem Stalos. Ist immer noch kein Eis-Pokémon. Meine Güte. Wir checken es aber echt nie, oder? Das ist kein Eis-Pokémon. <lacht> so, say goodbye. So, Stalos schon mal weg vom Fenster. Tschüss, bis Mhm. Ein Pampros? Was? Ach, das Vieh. Stimmt. Äh. Aquasuchus? Ja, reicht schon. Okay. Okay. Epic? Kremi Level 50! Zwango. Wenn ich noch ein Wort habe, was ich sagen würde. Zwango, dango. Anwender tanzt zu einem seltsamen Rhythmus und zwingt das Ziel mitzumachen. Dieses nimmt dabei die Fähigkeit des Anwenders an. Äh, nein. Wollen die nicht rumalbern? Nein, danke. Bei starken Gegnern reicht es nicht, sich nur strikt daran zu halten, was man sicher bewältigen kann. Ha. Um noch mehr Dinge bewältigen zu können, müssen wir wohl auch mal ganz andere Grenzen überschreiten. Jupp, mag sein. Oh. Äh, wo wollen wir lang? Nach links oder? Nach rechts? Nach links? Ich glaube, rechts geht's weiter. Hi, ihr Süßen. Auch oh, rechts besser. Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Hier ist so ein Schild. Bist Trainer? Wenn eine besondere Kraft, die aus dem Inneren eines Pokémon strömt, den Raum in dessen Umgebung verzerrt, so erscheint es wie größer als es wirklich ist. Dieses Phänomen nennt man deine Maximierung. Manche Pokémon ändern dabei sogar ihr Äußeres, was man Giga dann nennt. Ja, das ist mir schon klar. Was hat er gerade ein Pokémon gespawnt, das Vieh? <lacht> gerade so aus. Okay, hallo, wollen Sie kämpfen? Und bei Kämpfen bin ich noch angespannter als bei der Arbeit. Ist das so? Okay. Bei der Hälfte des Folge sind wir schon mal. Ja, fast. Ach, na, fast. Cool, na die ganze Zeit nur aufs Faulen. Businessman. Ach, zwei null, null, langweilig doch nicht mit deinen null, null, null, null, null, nicht nicht null, Nintendo Level 55 Und die Level 50 Und Cosy Level 50 Zwollock und Sinemprim brauchen dringend Level Nachspiel? Okay, Bei K.O. das Anwenders das werden die AP der... Ah, oh, ja! Das ist nice mhm. Machen wir Dunkelnebel weg Nice! Nachspiel ist nice Lepumentas. Oh, oh. Was war das für ein Vieh? Och, dich habe ich ja schon seit Gen 4 nicht mehr gesehen, mein Freund. Ja, wie geht's? Ey, no joke, ich habe den schon seit wirklich seit Gen 4 nicht mehr gesehen. Das ist effektiv? Ja Lol. <lacht> ein Vollstreffer sogar. Ich habe den wirklich seit Gen 4 nicht mehr gesehen. <lacht> Glaube ich. Also zumindest, als ich selber mal Pokémon gespielt habe anderen Leuten habe ich bestimmt schon irgendwann mal gesehen. Und ich versuche meine Karrieren als meine Karrieren als Angestellter und pokémon Trainer unter einen Hut zu bringen. <lacht> okay. Super. Äh, lass uns kurz heilen. Und ein paar Level-Ups verteilen zugleich. Blubblub. Blubblub. Nice. Äh, wo sind denn die ganzen... Hier. Haben wir für die EP-Bonbons? Ah, ein M, weil also ich weiß nicht, wie es jetzt gerade aussieht. Ich hätte noch bessere jetzt im Moment haben können, aber wusste ich halt nicht. Ups, warte hm, ich mache erst mal, erstmal das hier. Ich wusste halt jetzt nicht, dass ähm, hier schon das Ende ist. Ich habe jetzt halt nichts gefarmt. Gefarmt, so Komm, eins gebe ich dir noch so 250. Risiko Tackle. Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Anwender selbst verletzt, aber Digga macht das viel Damage. Yo. Wollen wir Gegenschlag wegmachen? I don't know. Ich bin kein Fan von Doppelkick. Zumindest nicht bei Zwollock keine Ahnung. War das dumm? Ich weiß es nicht. <lacht> naja. Können wir ja noch immer noch tauschen, wenn wir Bock haben. Zack. Als ob das nicht reicht. Ich habe keine mp Bonbons. Das reicht auch nicht. Jetzt aber. Nice. So, jetzt noch ein Sonderbonbon. Nein, nein, ein Sonderbonbon. Sonderbonbon. Zack. Junge, die Lüdem Level 50. Wir sind alle Level 50 oder höher. Das sehe ich doch gern. Und guckt euch das Ding an, wie es schöner dreht. Kannst du bewegen? Nee, kann man nicht. Schade. Sieht so nice aus. Stolz auf unsere Arbeit. <lacht> Bist du stark? Oh, tut mir aber leid. Ja, lass mal weiter kämpfen, würde ich sagen. Kennst du eigentlich die Sage, wonach Gala dem Untergang geweiht sein? Sollte die Kramor jemals diese Region verlassen? Äh, nein? Die hast du einfach mal gefunden. Fritz. Ein Kramor natürlich. Wer hättest nicht gedacht? Ähm, wie viele Bomben hast du? Anspannung Nerven. Äh. Zwei Pokémon, cool. Supi, ich freue mich nicht. Null. Pfiech. Zack. Und dead. he very dead boy. Nice. Okay. Aua, das Tat weh. Libeldra? Okay. Und ich mal ja auch down. Nice. Bertrand ist echt ein cooles Bummer eigentlich. Kann auch richtig stark sein. <lacht> Hält aber nicht so viel aus. Genau so wie die alten Überlieferungen zu den Kramer weiß ich allerdings auch nicht. Hm. Immer wenn ich Kunststoff befördere, erfüllt es mich mit Stolz zu sehen, mit welcher Kraft mein Kramer uns trägt. Okay. Hi. Ich frage mich, wie lange wir von der Post wohl noch Briefe austragen werden. Bei dem Schneewetter hier <lacht> Tut mir echt leid, Bertrand. Äh, pellepper passt zum Postboten. Na komm, guck mal, hast du nur zwei? Nicht sehr effektiv. Oh nein, das hat zwar zwei, hat ein, hat zwei? Hat, äh, A2, H2O -Absorber, das Ding hat H2O-Absorber, das wäre kalt gewesen, aber nein hat es nicht. Zum Glück. Du, du, du, du, du, du, du, du. Ein knock tu was du nicht locken kannst, hä? sie keinen was du da warst, Mike. Okay. <lacht> Bam. Nice. Okay. Easy. Ich habe verloren und weißt du, was ich denke? Ich will niemals die Arbeit als Postbote draufgeben. Das ist doch schön. Könnt ihr Spaß machen, ne? Erst wenn ich niedergeschriebene Gefühle beim Empfänger ankommen, werden sie bedeutsam und bedeutsam. Und wenn es der allerletzte Brief ist, der jemals verschickt wird, ich werde ihn zustellen. Okay, der macht seinen Job zumindest gut, ne? <lacht> Na? Hast du noch mal Bock in mein Team zu kommen? Oder zumindest meine Pokémon-Box, Pantimos? du am rumzappeln bist ja will ich überhaupt <lacht> <lacht> äh, tiefschlag aqua Welle. bitte machst das nicht allzu viel oh, perfekt bin noch nicht sicher, ob ich ein weibliches fangen will, aber egal. mache ich es erstmal, weil ich mir gerade nicht sicher bin. Passt schon fürs erste. <shrie> Als ob. Das macht keinen Sinn. Und es hat jetzt so langsam. Okay, ich dachte gerade, es wollte nochmal rausspringen. springen hätte ich mir ehrlich gedacht, leck mich. Aber, wollte es auch nicht, juhu. Super. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Snibbel. Oh nein, es rennt nach Nachhilfe. Okay, ist weg. Snibbel ist süß. Ich mag es niebe. Oh, ist -Siber siberio Oh Gott, ich hab's verärgert. Wir sehen den Soda an und Bären wird das Essen gleich wie schmackhafter. Übrigens weiß ich vielleicht etwas über die mysteriöse Zutat, die man Gigapulver nennt. Besuch doch mal in meinen poké dann können wir uns böse austauschen. Äh, uh, ja, okay. Komm, okay, oh, Mann. Oh, ein Gala Haben wir es eigentlich schon gesehen? Oh nein, das spoilert schon. Gala, Galopper, oh mann, egal, oh mann, ich bin beleidigt, okay, lass mich. Guten Tag, der Nintendo ist ja total verspielt. Ich darf, hier reden darüber. Und da ist schon die Weiterentwicklung von dem Galapantimos. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber ihr seht ihn da. Ich versuche mal zu herzuholen. Das ist die Weiterentwicklung von Gala Panty, Maus. Und da ist Gala Smogbog, für die ich es nicht gesehen haben. <lacht> ich finde ihn sehr lustig. Ähm, kann ich jetzt eigentlich mit dem Typen reden? Dann halt nicht. Schade. Danke, Mann. Du hast alles gespoilert. Blödian. <lacht> Hi. Oh, ich sind so viele Trainer. Ui, ui, ui, ui, da bin ich doch gerade einem Trainer begegnet. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch gar keine Lust zu kämpfen. Ja, muss auch nicht mit mir kämpfen, wenn ich will. Und dann macht er einfach okay hand. Cool. <lacht> Spaß. Brokkolos. Das kann doch echt nichts mehr mittlerweile. Du. Das macht mir rein gar nichts Schaut wie ist zumindest ein einziges Pokémon. Das wäre für mich eine große Hilfe. Am besten gibt es mir auch ganz ganz ganz ganz viele level Lol. so solange keine robustheit hat ist es down nice so kein Fortreffer. okay fünf minuten haben wir noch mehr in der folge glaube ich müssten wir vielleicht habe ich auch eine xsl folge jetzt aus versehen aber dürfte eigentlich nicht sein. Hat der ja Katz gemacht. Aber das war letzte Folge, oder nicht? Rizeros. Interessantes Vieh, interessantes Vieh. Rizeros hat noch eine weiterentwicklung, für die es nicht wissen. Wie Rihornior, glaube ich. Rihorn, Rizeros und dann aber Rihornia kriegt man nur, wenn man dieses eine Item, was wir in vor paar Folgen gefunden haben. Äh, Rizeros gibt und es dann levelt. Ich glaube, es funktioniert so. Wenn nicht, könnt ihr auch einfach äh, den Namen Rizeros in Google eingeben oder DuckDuckGo oder was für eine Suchmaschine so auch benutzt. Und dann äh, Pokéwiki und dann steht das da. Level stimmt nicht immer ein, da bei, bei Pokéwiki, aber meistens. Okay, nice. Wir kriegen ganz viele Level 51er. Äh, was habe ich denn falsch gemacht? Habe ich mit dem falschen Bummel angefangen? Äh. Um, hey, sagen du. Ich mag es weiß verloren haben, aber ich konnte eine Menge lernen. So gesehen bin ich also der Gewinner von uns beiden. Wie, wie du meinst, ist das Ende? Nein, da sind noch welche. Und dann auftreten auch so dann bist du kein gewöhnlicher Pokémon. -Trainer. Ja, so pink wie ich da stehe, aber jetzt gleich ein Post-City können wir ja noch mehr Pink kaufen. Da gibt es neue Sachen. Da freue ich mich schon. Ich hoffe, da gibt es dann auch mein finales Outfit. Und das ist natürlich nicht mein finales Outfit jetzt. Das ist jetzt nur bis ich ins Skull City bin. Drei Pokémon. Ey, du bist doch richtiger Langweiler. Oberlangweiler, Junge. Oh, Alle also muss ich mit meinem Finger umbringen. Schnips. Oder... Piu. So, du bist weg. <lacht> okay. Legios. ist kein Legi. Nein, nein. Ich denke immer bei Legios, das sind mehrere Pokémon. Sieht doch so aus, oder? Das sieht aus, als wenn da sechs Pokémon in der Reihe. Aber es soll ein Pokémon sein. Okay. Routine-Level cool, cool. Ein Ka Octo setzt da ein. Damn. Was ein Auftritt. Zu schade, dass er umsonst war. Bam! Und er lebt noch. Kacke. Kraftkoloss. Aua. Aua. Das tat weh. Und Hagel tut mir auch weh. Super. bin fast tot. Ah, epic. So, jetzt weg mit dir. Gut. So, was können wir die Folge noch machen? 251. So, cool, cool. Mein lieber Herr Gesangverein, dein Pokémon-Team ist ein wahrer Augenschmaus. In Gala ist es von Alters her Sitte, seinem Gegenüber Respekt zu zollen, indem man einander sein liebstes Pokémon zeigt. Okay, Alter, wie viele sind denn hier noch? Ist immer das Ende? Muss ich Pokémon heilen? Ja, muss ich. ein Hypertrank. Ich muss neue Hypertränke kaufen. kommt wie die Stadt noch erreichen? Lange nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt zu erfahren, wie stark du inzwischen geworden bist. Ein hervorragendes Team aus Trainer und Pokémoner strahlt hell vor der Kamera. Yeah. Das, das die Interviewer lynne und Scott. Die haben mich schon im Fernsehen gesehen. Klicki, klick die Klack. Die letzte Entwicklung. Und ein El Elisard. Klick die Klack, genau so hieß das. Und Elisard, genau so hieß das. Naja, mhm, <lacht> ja. naja, ja. <Naja. Naja>. Was? <lacht> Komm, versuchen wir mal Risiko-Tackle. So, die schießen wir jetzt mal ab, ne? Tschüss. Um. Du bist weg. Du Klick die Klack jetzt nicht mehr. Und du machst Risiko-Deckel. Boom. Nice. Aua. Sieh Auch Level 51. Endlich. Äh, Aua. Aua. Haben wir noch einen Boomer oder was? Anscheinend. Uh, oh, haf Oh, oh. Wie <lacht> so ein Pferd. Togede Marl de Mary. Es gibt auf den oder mal, machst du einfach auf den... Dat da Oder komm, mach einfach direkt Präzisionsschuss, kein Bock mehr. Komm, haut rein hier. Oh nein. Habe ich es falsch rum gemacht. Ich glaube, ich habe es falsch rumgemacht. Oh, oh, nein, ich war ein Robler. Das ist eine mega gute Attacke. Ja, deshalb macht viel Damage und paralysiert. Kacke. Oh, kacke. Nein, hör auf. Was zum Teufel? Wieso so viel? Okay, reicht jetzt. No. So, mein letzter Präzisionsschuss auf den und einen Gegenschlag. Also oh. auf den und einen Gegenschlag auf dich. Psst, aber oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, Interleal. Das geht zu weit! Bam! Es lebt noch. Nein! Na, ja, ist zumindest down. Immerhin. Ey, wie lang noch? Meine Güte dauert das lang. Ähm... Cremie! Mach nur mal wieder was. Hab die Schlange nicht mehr eingesetzt. Sobeschein. Ja. Und du machst deinen Kopf los auf den Ohaf. Oh nein, nein, noch nicht auf Swallow, du Blödmann. Oder blöd Frau, weiß nicht, ob das jetzt, männlich oder weiblich ist, hab's nicht gesehen. Blöd Frau. <lacht> naja. Was auch immer. Wir sind durch. Von der Stärke ich mir die Worte. Einen Trainer will dich wir im Auge behalten. Eine Niederlage, aber zumindest konnte ich so eine Stärke aus, aus erster Hand erfahren. Jojo. Wenn du dir den Titel holst, will ich aber ein exklusiv Interview mit dir, hörst du? Okay. Durch die Linse meiner Kamera wirken deine Pokémon magisch anziehend. Es schimmert so eine Aura um sie herum. Echt? Okay. So. Und hier. Jetzt lang nach Score City. Da ist es. Oh, wie schön. Und diese schöne Pracht. Wahrscheinlich mit dem Hauptkampf da am Ende. Wird gleich spawnen bestimmt. Das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.